Ich trinke jetzt erstmal was Alkoholfreie vorher. Bevor du eine Alkoholfreie trinkst. Genau. Bevor du Alkoholfreie Joy Boy Vitamin dir die durch die Kehle rennen lässt. Wow. Was ist denn das ich überhaupt? hier ja Werbung. ja Was ist das für ein eigentlich? Ist das jetzt neu? Ja, klar ist neu. Bei, ah. bei uns im Shop. Im Shop? Im Shop. Check den Schob. Den Schob. So, was trinkt man denn jetzt? Eine. Uh! Ein Joybrui. Hey, hey, ein hey. Vitamin C plus B12 plus B9. Vitaminbier, ey, was gesundet. So Von Joybräu mal wieder. Haben wir schon mal getestet, aber da hatten wir noch nicht so ein geiles ähm, Bier-Tasting-Protokoll. Alkoholfrei. Isotonisch. Blau, Vitaminbier. Natürlich alkoholfrei. Das ist ein unvergleichbar hopfiges, intensives Geschmackserlebnis. Pure Braukunst, verfeinert mit immunsystemstärkenden Vitaminen und Mineralien. Unser Vitaminbier schmeckt allein nach dem Training genauso gut, wie mit deinen besten Freunden. Also Optik, ein Punkt. Ich klopfe an. Rein. Jetzt. Vitamin Glück, Glück, Glück. Oder? Gaumen lieber oder Gaumen Hiebe? Prost. Leberhaken <lacht> oder Koppennacken? <in> <lacht> Hä Oder was? Wieso tonisch? Vielleicht bist du wieder wach? Na, riecht schon mal gut. Also so. Hm? Na, mal gucken. Von Sportler für Sportler. Du darfst das gar ja nicht trinken. Äh, süß... Äh, süß. Säure, aber eine ja, so, ja, angenehme ja. Säure. Ähm, ja. Schmeckt total künstlich. Oder? Riecht definitiv künstlich. Genau. Ja. <lacht> Sofort, das, das hat ja sowas von... Ja, in welche Richtung geht das so? Energy Drink ja so ein bisschen. Ja, ja, ja, aber nicht süß. Mm -hmm. Überhaupt nicht süß. Halt so so so so so einen, äh, soll ich nicht Geschmack, nicht nicht zu sauer, aber so so auf einer Ebene sauer, ein leicht sauer, sagen wir mal so. Das hat ähm, nach einer Vergangenheit äh, glaube ich nicht so gut abgeschnitten bei uns. Mm, nee. Ich habe mir jetzt nicht extra nochmal rein reingezehrt, weil ich will da ein bisschen naja, ah nicht so voreingenommen an ihn hier an die Sache. Also von mir Schmack her ist das jetzt nicht so pralle. Ich schlimmer, auch schlimme schon mal. Ja, definitiv. Die joy zitrone hat fünf Punkte bekommen. Schmeckt das besser oder schlechter als der joy zitrone Das hier. Ja, weder noch, also fünf. Ich finde auch, ich hätte jetzt ein ja. anders. Aber es ist ja. Genau. Genau so, also ja. genau so mehr oder weniger genießbar wie das ja. andere. Ja. Ja. ja, wer auf so, so etwas säuerliche, alkoholfreie, Zehn Punkte. vitaminmäßige energy Drinks steht, der sollte sich das mal zu Gemüte führen. Ja, also ist ein Bier, mit, ein alkoholfreies Bier mit Vitamine drin, also und Blech. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Geb dein Bedauern nun laut Kund und trink ein Gebräu edlerer Klasse. Mann, Edel. Also Bier. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das gute alte Dittmarker, Alter. <lacht> Zum Wohl. So, wir, te wir testen das Ganze ja hier mit dem Bierprotokoll. Es ist ja kein Wunder, das das nicht gut abschneidet. Aber <lacht> es ist trotzdem. Wir vergleichen jetzt hier alles eben mal mit demselben Protokoll, um dann abschließend eben mal zu sagen, was uns am besten geschmeckt hat und was am weniger besten. Tja, ich kann mir schon vorstellen, welcher mein Sieger ist. Aber ja, das wir, der kommt ja zum Also, das Beste kommt ja meistens zum Beste Schluss. Beste kommt zum Schluss, ja, komischerweise. Manchmal auch äh, durch Zufall, ne? Und trink mal denn als nächstes. Warte kurz. Uh! das einzig wahre. Ein Warsteine, Warsteiner. So. Ich wasche mich jetzt. Noch. Weißt du? Ein bisschen die Achseln befeuchten. <lacht> da den für den ganzen Körper, hör Wir sollen noch sparen, so fett wie du bist. Das wird gespart. Natürlich. Dann zeig doch mal, wie sieht denn die Flasche aus? Warsteiner? Na ja, kennst du die nicht? Nee, trink nicht so auf Bier. Schwarz-Golden. Also, unbedingt wieder einschalten, Kanal abonnieren. Liken, teilen, kommentieren. Genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.